In letzter Zeit wurde häufig negativ über das E-Auto berichtet. So zum Beispiel ein Artikel wie, ähm, hier sterben Kinder für das E-Auto. Das ist natürlich sehr emotional und das soll den Leser auch ergreifen. Das Problem dabei ist, dass auch ähm, viele ja, Promis oder auch Comedians oder Satiriker auf diesen emotionalen Zug aufgesprungen sind und jede Rationalität vergessen haben, jede Vernunft vergessen haben, haben vergessen, wie man richtig argumentiert und sind nur auf dieser emotionalen Schiene unterwegs gewesen. Und genau das macht diese Debatte so scheinheilig. Die Schwachstelle dieser E-Autos ist natürlich der Akku. Wir alle wissen mittlerweile, dass für diesen Akku seltene Metalle bzw. Erden benötigt werden, die unter anderem in Afrika im Kongo abgebaut werden. Nun gibt es Minen, die sind le legal und es gibt Minen, die sind illegal. Und in vielen illegalen Minen arbeiten auch Kinder. Außerdem kommt hinzu, dass Menschen, die insgesamt in diesen Minen arbeiten, natürlich sehr niedrig entlohnt werden. Das heißt, sie verdienen kaum genug, um ihre Familie zu ernähren. Das Ganze ist natürlich ein Umstand, den wir überhaupt nicht hinnehmen dürfen. Hier muss etwas geschehen. Jetzt gibt es aber noch andere Argumente, die natürlich für den Verbrennungsmotor sprechen oder gegen das E-Auto oder umgekehrt. Und die Argumente müssen wir bei einer Debatte natürlich auch immer noch mitnennen. Und die Argumente für ein E-Fahrzeug liegen absolut klar auf der Hand. Beim Verbrennungsmotor haben wir eine Technologie, die absolut veraltet ist. Also es ist fast so wie irgendwie ein bisschen wie damals, ähm, ich habe Feuer gemacht, Uga Uga. Also es ist wirklich eine sehr primitive Technologie. Ja. Das Problem ist aber auch hier in Zahlen zu fassen. Tatsächlich hat so ein Verbrennungsmotor, gerade wenn es um Benzin und Diesel geht bei unseren Autos, ähm, einen Wirkungsgrad von maximal, wenn wirklich alles optimal läuft, 40%. Prozent. Das heißt, der Rest ist dann quasi Reibung, Wärme, Dreck, was da alles erzeugt wird. Also wir, wir, wir verschwenden Ressourcen, wenn wir da tatsächlich Erdöl reinpumpen, also Benzin, Diesel, wenn wir da sowas reinpumpen, dann kriegen wir einfach nicht die Bewegung, die wir eigentlich fürs Fahrzeug brauchen, raus. Es wird einfach Energie verschwendet. Und im, im durchschnittlichen Fall sind es sogar nur 20 Prozent, die so ein Motor ja überhaupt leisten kann. Der Rest ist tatsächlich heiße Luft und Dreck. Ja, und, und da muss man sich dann mal vorstellen, wie man sowas überhaupt präferieren kann, ist absolut nicht nachvollziehbar, denn schließlich ist es ja auch so, unsere Züge fahren ja auch mit Elektrizität, die fahren auch mit dem Elektromotor, keiner würde jetzt auf die Idee kommen und sagen, ähm, Moment, stopp, wir drehen das Ganze nochmal zurück und ab sofort gibt es nur noch Dieselloks, weil Dieselloks haben eine Seele, so wie man sich das manchmal anhören muss von irgendwelchen pro Verbrennungsmotor Menschen, die dann sagen, oh mein Gott, ein Fahrzeug mit Elektromotor, das geht gar nicht, ja. Ein Elektromotor ist einem Verbrennungsmotor sowas von überlegen, bei über 90% Wirkungsgrad brauchen wir da überhaupt nicht zu diskutieren. Aber auch bei diesem Punkt kommen gerne E-Auto-Gegner und sagen, oh, aber dieser böse, böse Akku, der ist ja so schädlich für die Umwelt. Natürlich, absolut kein Thema, wir müssen da nicht drüber diskutieren. Es gibt da Prozesse, diese ganze Herstellung, die ist einfach nicht wirklich umweltfreundlich, ja, da, da müssen wir nicht drüber diskutieren, kein Thema. Aber wir vergleichen hier ein bisschen Äpfel mit Birnen. ja. Wir vergleichen hier eine Technologie, die jahrzehntelang Zeit hatte zu Reifen, also der Verbrennungsmotor. Da wurden Milliarden reingepumpt, da hat man sich die ganze Zeit darauf konzentriert, dass man das so effizient wie möglich nutzt. Und dann haben wir auf der anderen Seite das E-Auto. Wir haben dann die Batterien dafür da, die einfach nicht genauso behandelt wurden, da wurden jetzt nicht so viele Milliarden in den letzten Jahrzehnten reingesteckt, wie man es vielleicht hätte tun können. Ja, diese Technologie wäre wahrscheinlich schon viel weiter, wir müssten vielleicht gar nicht über Kobalt oder Lithium oder irgendwas sprechen. Wenn man vorher schon da rein investiert hätte, hat man nicht gemacht. Und jetzt sitzt man irgendwie auf so einem alten Verbrennungsding da und, und muss es noch so lange ausschlachten, damit man ja kein Geld verliert, damit man ja irgendwie noch Kohle damit machen kann. Ha? Kohle. Ähm Absolut verrückt. Ja? Natürlich es sterben Menschen dafür, aber jetzt kommt doch der wichtigste Punkt. Ähm, wir können das doch nicht dem Verbraucher ankreiden und sagen, Mensch, du, äh, guck mal, du willst da so ein Auto haben, das ist ganz, ganz, ganz böse. Das geht gar nicht. Das Problem ist doch nicht der Verbraucher. Ja? Und jetzt kommen diese ganzen Politiker und sogar äh, Wirtschaftsbosse ähm, aus der Automobilindustrie, da kommen Comedians und so weiter und alle mit einem erhobenen moralischen Zeigefinger und sagen, ähm, nee, das kannst du nicht machen, e Auto ist ganz böse. Da denke ich mir auch, also seid ihr, seid ihr noch ganz sauber. Was ihr macht, ist, ihr verteidigt die Automobilindustrie. Ihr verteidigt, dass jahrzehntelang niemand sich um das E-Auto gekümmert hat oder irgendeine Art anderer Fortbewegungsmittel, irgendeiner anderer Technologien. Man hat sich nicht so stark darum gekümmert, wie eben um den Verbrennungsmotor. Es ist pervers, dass man das den Menschen am Schluss vorwirft und nicht der Industrie, die das Ganze verschlafen hat. Die hat das komplett verschlafen. Und genau da müsste man noch ähm, ansetzen und sagen, Leute, Ihr habt die Milliarden, ihr habt die Macht, ihr braucht diese seltenen Erden und Metalle, ihr seid für diese Minen zum Teil verantwortlich, ihr seid dafür verantwortlich, dass die Umwelt zerstört wird, weil ihr diese Produkte produziert, aber ihr habt die Macht und das Geld, das zu ändern, ihr könntet das ändern. Hier geht es doch nicht wieder um den Verbraucher, dem am Ende wieder alles aufgedrückt wird, wie man das gerne überall macht, Nein, diese Produkte werden doch von jemandem produziert und dass sich selbst die Automobilindustrie durch Vertreter beispielsweise in Talkshows hinsetzt und sagt, nee, das E-Auto ist schon ein bisschen böse, ne und dieser Akku, der ist auch so nicht gerade gut und nett für die Umwelt. Ähm, Zeigt doch, wie pervers das Ganze ist, wie das Ganze umgekehrt wird und das Problem quasi von hinten wieder aufgerollt wird, statt vorne anzufangen und zu sagen, hey, Moment, ähm, die machen doch was falsch, die verkaufen uns das Zeug und dann ähm, heulen die rum, dass da Kinder sterben und Menschen nicht anständig bezahlt werden. Ihr seid doch dafür zuständig, ihr könnt die Menschen anständig bezahlen, ihr könnt dafür sorgen, dass da eben keine Kinder in irgendwelchen Minen arbeiten gehen. Aber nein. Es ist natürlich viel einfacher, Artikel zu schreiben, wie, uh, da sterben Kinder fürs E-Auto. Und dann sind dann diese Promis dann noch da, auch auf YouTube und überall und sagen einem, uh, da sterben aber Kinder für das E-Auto. Willst du es dir nicht nochmal überlegen? Ja, Ohne irgendwelche anderen äh, Argumente. Das ist absolut scheinheilig. Das ist total widerlich. Und was noch dazu kommt, es ist ja nicht nur das ähm, E-Auto, Es ist ja nicht nur die Automobilindustrie, ja. wir haben auch die Bekleidungshersteller, oder die Bekleidungsindustrie zum Beispiel, da sterben auch ständig Menschen, weil wir sie ausbeuten. Da stürzen Fabriken zusammen, da werden Kinder unter diesen Fabriken begraben. Da arbeiten Kinder mit ähm, höchst gefährlichen, giftigen Chemikalien. ja. Wo, wo sind da die Aufreger? Die gibt es ab und zu mal. Aber wo sind da die Promis und Comedians, die sich da drauf stürzen und sagen, böse, böse? Und nicht böser Verbraucher, sondern bitteschön böse Unternehmen, ja, die so einen Mist überhaupt produzieren, die überhaupt dafür sorgen, dass Menschen schlecht bezahlt werden oder dass Kinder arbeiten müssen. Ja, wenn man die Menschen anständig bezahlen würde, wenn die Familien von dem Geld leben könnten, dann müssten auch keine Kinder arbeiten gehen. Ja? Da müsste man nicht auch irgendwie 10, 20 Kinder in die Welt setzen, damit die dann für die Absicherung der Familie äh, gesorgt haben. Also man muss schon wirklich gucken, Sender, Empfänger, wohin richtet man seine Nachricht und wer es quasi der Ursprung allen Übels und wer hat tatsächlich die Macht, da etwas dran zu ändern. Und ich könnte jetzt natürlich noch mit zig weiteren Beispielen ähm, weitermachen, wo überall tatsächlich Probleme sind, wo Kinderarbeit ist, wo wirklich die Umwelt zerstört wird, auf Kosten der Produkte, die wir produzieren. Hat jetzt hier nicht unbedingt was verloren, kommt aber sicher noch ein Video von mir dazu. Der Punkt ist einfach... Diese Diskussion ist scheinheilig. Wir haben eine Technologie, die wir weiter fördern müssen. Wir haben eine andere Technologie, die absolut veraltet ist und wo wir wirklich endgültig Schluss machen müssen. Da muss von oben was kommen und gesagt werden, bis dahin und nicht weiter. Gleichzeitig dürfen wir aber nicht darüber diskutieren, wie viele E-Autos wir beispielsweise noch brauchen oder e sonst was. Roller, Fahrräder oder was auch immer. Wir müssen überlegen, wie sieht das Verkehrskonzept der Zukunft aus? Und da gehört auf alle Fälle dazu, dass wir die Autos aus den Städten schaffen. Ja, wir brauchen keine Autos in den Städten. Wir können dafür sorgen, dass der Nahverkehr so ähm, perfekt ausgebaut ist, dass wir die Fahrzeuge einfach nicht benötigen. Zumindest nicht für unseren täglichen Transport zur Arbeit oder zum Einkaufen und so weiter. Da müssen wir uns drum kümmern. Da braucht es Ideen. Da braucht es Investitionen. Ja. Autos raus aus den Städten und auf dem Land und dem Rest Deutschlands oder Europas einfach anständige Zugverbindungen schaffen. Und natürlich müssen wir dann auch Geld in erneuerbare Energien stecken. Natürlich muss dann, müssen wir dann schauen, dass der Strom auch so grün und so sauber wie möglich ist. Aber das ist alles machbar. Das Beste, was wir vermutlich zurzeit haben, ist einfach dieser Elektromotor. Und wir müssen gucken, dass wir den anständig und grün mit Energie versorgen. Und ja, da wird wahrscheinlich noch viel Zeit und Geld ins Land gehen, aber es gibt ja schon neue Technologien, neue Gedanken dazu, wie man das Ganze umweltfreundlicher gestalten kann. Das ist ja alles schon da, also da sitzt man ja jetzt nicht irgendwie und wartet drauf, dass was passiert, aber da muss einfach mehr investiert werden und da müssen die Leute an einem Strang ziehen. Und dann kann es nicht sein, dass es am Ende wieder heißt, ja, aber du darfst dies nicht als Verbraucher, du darfst das nicht, du bist ein ganz böser Verbraucher. Ähnlich wie es jetzt auch die Bundesregierung gemacht hat. Ja, erst promotet sie diese ganzen Fahrzeuge, diese Dreckschleudern und sagt, hier, ihr kriegt noch Kohle dafür. Ähm, Jahre später fällt dem plötzlich auf, oh, die Dinger sind ja voll dreckig. Uh, Das besteuern wir am besten gleich noch. Also das ist so richtig pervers, was jetzt, was jetzt in der Politik abgeht. Absolut kopf- und planlos ähm, wird einfach der Verbraucher immer am Ende abgestempelt. Und der soll doch bitte zahlen und der ist an allem schuld. Ja, Absoluter Irrsinn. Und das ist genau dieses... Ähm, widerliche Diese widerliche Diskussion, dieses Scheinheilige, was ich meine, äh, es kann nicht angehen, dass man alles im äh, Verbraucher auch aufdrückt, hier mit moralischen Zeigefinger kommt und sich überhaupt nicht fragt, ja, wer produziert denn den ganzen Mist? Ja? Äh, die Sachen werden ja äh, teilweise auch nur für irgendwelche Marketingfantasien produziert und nicht für uns, für das, was wir tatsächlich benötigen. Ich könnte jetzt noch Stunden mit euch darüber diskutieren und das Ganze noch ein bisschen auseinanderfriemeln und mir noch genauer mit euch anschauen. Das können wir gerne in den Kommentaren machen. Ich würde euch bitten, liked einfach diesen Channel, dann seid ihr immer dabei, könnt immer direkt mitdiskutieren und ich danke euch vielmals, dass ihr es bis zum Schluss durchgehalten habt. Dankeschön.